Hallo, ich bin der Tobias. Ich bin Tanissa und wir sind beide Konstrukteure bei der Hava Sliding Solutions. Heute geben wir euch einen kleinen Einblick in die Hava. Kommt doch mit! Als Konstrukteur muss man Produkte entwickeln und konstruieren. Das geht von der Handskizze bis nach ins CAD. Anschließend erstellt man noch die Zeichnungen erstellen und nachher kann man seine Prototypen im Testraum aufbauen und selber testen. Zum Schluss wird noch alles sauber dokumentiert. Um den Prüfkonstrukteur zu erlernen, solltest du ein gutes Vorstellungsvermögen haben, gut in Mathe, Physik und Geometrie sein, teamfähig sein. Man sollte auch viel Austausch haben, weil man manchmal mehrere Monate am gleichen Projekt arbeiten muss. Am Prüfkonstrukteur gefällt mir das genaue und sauber arbeiten und arbeiten mit dem CAD, wenn man sehr kreativ kann. Mir gefällt aber besonders, dass sie sehr familiär ist. Daher bietet auch eine sehr gute Ausbildung für die Lehrlinge. Ich mag auch, dass man sehr frei ist mit dem Angehen von der Aufgabenstellung und der Lösungssuche. So, jetzt haben wir noch einen kleinen Einblick im Prüf Konstrukteur bei uns überkommen. Wenn es dir gefallen hat, dann bewirf dich doch für uns. Wir freuen uns auf dich.